Liebe Luzernerinnen und Luzerner, nach einigen Monaten, die ganz im Zeichen der Corona-Krise gestanden ist, ist in der Sommersession wieder ein erstes Stück der Normalität zurückgekommen. Das hat uns die Gelegenheit gegeben, die wichtigen Themen anzugehen, die für eine erfolgreiche Zukunft von unserem Land entscheidend sind. Ich bin sehr froh, dass nach dem Ständerat im Frühling jetzt auch der Nationalrat in der ersten Lesung zu der Revision der AHV 21 grundsätzlich zugestimmt hat. Mit der ersten Etappe wollen wir, dass das von Jahr zu Jahr steigende Defizit in der AHV bis ins Jahr 2030 gestopft wird und die Rente somit gesichert werden. Bereits im Jahr 2026 wollen wir dann die Arbeit für die zweite strukturelle Revision angehen, damit denn diese Revision ab 2030 wirken. Zudem steht für mich als nächstes auch die Revision der zweiten Säule, also das BVG, ganz oben auf der politischen Prioritätenliste. In den letzten Jahren hat sich die öffentliche Wahrnehmung zum Thema Transparenz bei der Politikfinanzierung stark gewandelt. Ich habe mich drum für den Gegenvorschlag zu den Transparenzinitiativen engagiert, wo jetzt vorgesehen, dass Spenden, die über 15'000 Franken gehen, offen geleidt werden. Eine Offenlegungspflicht soll es aber auch geben für natürliche und juristische Personen, die auf nationaler Ebene Wahl- und Abstimmungskampagnen führen. Auch bei der Volksinitiative für eine starke Pflege habe ich den Gegenvorschlag unterstützt. Kern Kern des Gegenvorschlag ist eine Ausbildungsoffensive. Neu zudem dem ist auch, dass Pflegepersonen und Organisationen gewünschte Leistungen selbstständig mit der Krankenkasse abrechnen können. Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, den wachsenden Pflegebedarf zu decken, und im Pflegepersonal gute Arbeitsbedingungen für die steigende und intensive Arbeit können zu gewährleisten. Große Sorge bereitet mir der Blick auf die politische Agenda der nächsten Monate. Die teils sehr extreme wirtschaftsfeindlichen Initiativen kommen zur Abstimmung, wie z.B. die 99 initiativen wo ausgerechnet mehr über eine solche Klassenkampfvorlage abstimmen müssen, erstaunt mich eigentlich sehr. Denn bereits heute zahlt das reichste Prozent in der Schweiz 24% Prozent der gesamten Steuern. Im Nachgang an die Corona-Krise sollten wir also keine neue Unsicherheiten schüren, sondern pragmatische, wirtschaftsverträgliche Lösungen suchen. Ich wünsche Ihnen beim Lesen von meinem Newsletter viel Vergnügen, wünsche einen gesunden Sommer und wenn Sie bald frei haben, ganz erholsame Ferientage.